Hallo zusammen, ich bin Darko, bin 16 und arbeite bei der GEMI in Jemen. und Heute zeige ich euch meinen Arbeitstag als Logistiker. Als Logistiker tut man unter anderem verschicken, buchen und rösten. Wir sind nicht so ein grosses Lagerteam. Das heisst für mich, dass ich selbstständig arbeiten kann. Und wenn ich Fragen habe, bekomme ich auch schnell eine Antwort. Als Logistiker bei ich. musst du Sachen anpacken können und ausdrücken. Ich habe mich für die Lehre als Logistiker entschieden, weil ich nicht den ganzen Tag umhaken kann, wenn man es langweilig wird. Ich bin eine sehr teamfähige und hilfsbereitende Person. Und im Beruf Logistiker passen die Eigenschaften sehr. Der grösste Erfolg in der Lehre bis jetzt war, dass Sie sich selbst haben konnte, buchen können und den Wahreingang den ganzen Tag übernehmen können. Ich hoffe es hat euch gefallen und haben einen kleinen Überblick als Logistiker bekommen und wir freuen uns auf eure Bewerbung.